Tagebuch Eintrag Nummer 4 Der Autokauf Einen schönen guten Abend, ich bin wegen dem Auto hier Alles klar, dann kommen Sie bitte einmal mit Genau, setzen Sie sich erstmal rein Das ist schon gemütlich, ja Das ist schön Das Auto kostet 50.000 So, dann einmal hier die 50.000 Und einen schönen Tag noch Gleichfalls Tschüss Tschüss Lassen und weiter. Oh, und fast vergessen. Der Rauswurf von meinem Vermieter. Herr Müller. Ja, was wollen Sie denn hier? Ich will endlich wieder in meine Wohnung rein. Lassen Sie mich endlich rein. Wir gehen Sie. Dankeschön. Eines Tages werde ich Sie dafür noch anbekommen. Ja, das werden wir ja noch so sehen. So ne? ein widerwärtiges Missstück. Eines Tages kriegst du dafür deine Rache. Wunderschön, Jonathan. Scheinbar, Kabel da. Wie zu mich watschen, ich hab kein Mocker hier. Schmeiß da raus. Nein, lass dich hier nicht weg. Na, mal gucken, was wir hier bekommen. Hallo? Schönen guten Abend, was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag, ich wurde rausgeschmissen... aus meiner Wohnung. Uh, oh, das ist natürlich mega ärgerlich, wieso das denn? Äh, wir mit da schon ein ganz schönes Arschloch. Raufgeschissen, Leben geht weiter, hier jetzt links! Okay. So, sind wir hier? Hier parken? Ja, passt schon. Was ist das denn für eine Traumwohnung? Und das ist meine? Oh, äh, das ist ihre. Oh, mhm. Na, ja, danke. Sehr schön hier.